Ja, insgesamt doch noch ein ganz gutes Timing. um 10 Uhr. Ab 10 Uhr ist ein das für die Stille Stadtgruppe. 10:30 Uhr. 30. Hallo. Ich habe meinen Zettel verbummelt, aber der Kollege vorne meinte mit der ja, Nummer geht das mit der auch. 374. Hallo? Hallo. Danke schön. Danke. Wie auch schon beim Mammutmarsch im letzten Jahr in Dortmund heute, man kann sich überhaupt nicht verlaufen. Navi brauchst du nicht, Strecke brauchst du nicht, einfach hinterherlaufen im Feld, tippitoppi. In der Ampel gerade auch, dass da jemand steht und aufpasst, dass Leute nicht so rüberlaufen, das haben wir in Dortmund nicht gehabt, das ist schon groß organisiert. Gut. fast schon wie Urlaub hier, so ein Spaziergang am Wasser entlang Sind jetzt auch schon ja. mittlerweile, mal gucken hier, ich hab 5 Kilometer, das heißt in 5 Kilometer ist Bronze. Ja, der Walter hat es gerade schon gesagt, jetzt kommen die Höhenmeter hier. Treppe steigen. Es macht richtig Spaß heute Morgen hier oder heute Mittag kann man ja schon bald sagen. Es ist zwar ordentlich sonnig, ordentlich warm, aber auch genug Schatten zwischendurch. Haben sie eine schöne Strecke geplant. In Duisburg. Du schon Oberhausen hier, oder? Für Radfahrer bestimmt kein Spaß hier heute Mittag. Danke. Danke. Aus. Da freuen wir uns auf den. Hallo. Hallo. Ein so ein Brötchen. Ja. Ein Stückchen Apfel. Stückchen, kein Ganzen. Nee, gar kein Ganzen. Danke. Und so ein Blaues. Blaues. Danke. Freunde, ich bin ja ein bisschen überrascht, heute gibt es gar keine Mettwürstchen. Sonst gab es immer Mettwürstchen beim Mommage, da muss ich ähm, gerade auf, auf Obst umsteigen hier. Ja Freunde, 10 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ähm, leicht gestärkt haben wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Ich bin schon so ein bisschen enttäuscht, in Dortmund gab es Mettwürstchen und ich bin ja total fleischfixiert. Also wie ein Veganer, Vegetarier, irgendwas in der Art. Nein. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ist halt so. Stehe ich auch zu und ja, dann ähm, habe ich mal Hoffnung auf die nächste Verpflegungsstation. Vielleicht ist du da ja frisch. Man soll ja nicht auf andere Leute hören. Ne? Sind wir einfach wieder zurückgelaufen, gerade von der wo wir gekommen sind, weil wir irgendwie gehört haben, müssen wir zurück. Wäre völlig falsch gewesen. Wie es weiter? folgt ja irgendwie immer so den mit dem Herdentrieb, wir haben hinterher hinterhergelaufen und jetzt festgestellt <lacht> alle ähm, an der richtigen Stelle nicht abgebogen, warum? Obwohl hier ist wieder ein Pfeil auf dem Boden, ne? also gut. Jetzt sollten wir doch äh, selber ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir nachher 31 laufen. <lacht> Ui. Aber doch insgesamt sehr abwechslungsreich die Strecke heute hier. Nicht nur am Wasser lang, jetzt auch hier ja, durch die Wallermucken. 20 Kilometer haben wir jetzt schon geschafft. Ja, was sind das denn jetzt hier? Vier Stunden. Wie man sieht, hier beliebtes Fotomotiv: so Schlange stehen. Ich zeige jetzt Mal Gummibärchen, ein Brötchen und vier Salamis. Dankeschön. Freunde, ich freue mich. Ich habe doch noch mein, meine Salami bekommen. Beim ne? ersten Stopp vorhin dachte ich ja schon, nicht, ich werde vegetarisch enden. Heute nein, ich freue mich. Die gesunde Wanderermahlzeit hier. Helles Brot, super gesund. Salzstangen, Gummibärchen, saure Gurke und Tippitoppi Salami. Einmal Cola bitte. Das hat ja immer was ne? mit den Brücken so. Mhm. Das mag ich total gerne. Noch fünf Kilometer, glaube ich. Dann dürfen wir langsam im Ziel angekommen sein. Ja, Richtig für... Spaß heute hier. Es sind ja nur 30 Kilometer. Ein bisschen ärgerlich, mich jetzt schon, dass ich mich nicht für die 50 einmal bin. Nächster Tour. Das finde ich mal klasse. Ne? So eine alte Eisenbahnbrücke. Was sagst du heute, Walter? Marsch. Reicht's bald? Nein. Eigentlich bin ich noch gut drauf. Ist auch super. Das muss ja das auch sein, ja. ne? Ja. Man muss ja auch nicht nee, mit dem irgendwo. letzten Tropfen im Dank nee. nach Hause kommen. Oh, da ist das 25er schön. Guck mal. Oh ja. Wie ihr im Hintergrund hören könnt, ist das Ziel nicht mehr weit. Die Glocken werden schon für uns geläutet. Es wird verkündet, dass wir ankommen, Walter. Und ähm, ja, ist nicht mehr weit. Ein paar Kilometer noch. Dann sind wir stolz auf uns. Einfach eine tolle Kulisse hier am Landschaftspark. Das ist einmalig. Dann haben wir die Wetter 30 Kilometer geschafft. Mittlerweile sind wir schon 32. Plus zweieinhalb vom Parkplatz. Hätte ich auch direkt hier für die 55 anmelden können. Und, und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke schön. Dankeschön. Ja, das haben wir uns jetzt hier richtig verdient. Und Stolz.